Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ich muss mir zuerst überlegen, welche Version ich jetzt nochmal spiele. Ja, ich habe letztes Mal gesagt, es gibt jetzt die Dialoge wahrscheinlich und ich mache das auch so. Ihr könnt sie lesen, ihr könnt sie nachschauen, wenn ihr wollt. Und ich kriege einen Galazik-Zachs, cool. Ja, die Regeln sind immer noch dieselben, die stehen alle unten in der Beschreibung. Ich darf auf keinen Fall fliehen. Das erste Pokémon, das ich sehe, muss ich fangen. Wenn ich es töte, ist Pech gewesen. Danach kann ich auswählen, ob ich ins hohe Gras oder dann später in Wasser gehe. Und das erste Pokémon das mir da als Random Encounter begegnet. Nicht das große Overworld Sprite. Muss ich auch fangen. Wenn ich es töte, habe ich Pech gehabt. Naslock-Style halt, ja. Und wenn ein Pokémon stirbt, ist es weg. Ich behalte die Pokémon aber für Pokémon Jobs. Das ist einfach ein Bonus, den ich mir gegeben habe. Deine Raids sind machbar. Die Pokémon, die ich da fange, darf ich nicht benutzen. Es gibt mir aber darum die Items. Ich glaube, jetzt töte ich es gerade. Okay, so viel dazu. Zickzack darf ich nicht mehr holen. Jetzt muss ich auf einen Random Encounter hoffen noch. Da war ich ein bisschen zu übermütig. Ich gehe weiter. Ich mache das hier drüben. Oh, mein Random Encounter wird nochmal ein Micro. Okay, dann habe ich zwei Micros im Team. Das erste heißt Batman. Das zweite Den muss ich jetzt noch umbenennen auf irgendwas. Vielleicht nenne ich Hawkeye oder so. Ich darf es nicht töten. Ich habe in der zweiten Folge drei Pokémon verloren, zweimal Raffel und einmal mein Starter direkt, das Wasser-Pokémon, Memeon. Macht's sehr ja weh, muss ich zugeben. War gegen einen Botogel. Das war frustrierend, weil ich wollte einen Botogel fangen, Level 15. Das war ein bisschen stärker, als ich gedacht habe. Das hat mich fertig gemacht. Ansonsten habe ich sehr viele event pokémon mitgenommen. Ich habe Pikachu und Evoli aus den Eventverteilungen geholt, weil ich Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu installiert habe. Ich habe mir das Galar flagmon geholt, das für das DLC 1 als Verteilung rumlief. Mauzi kann ich nicht mehr holen, das wäre natürlich noch cool gewesen. Äh, was ich mir holen werde, ist Riffex, also das kleine Toxel. Das gibt es als Verteilung in der Pension später. Äh, Legendaries werde ich nicht spielen, das heißt, die Starter, äh, die Cover-Pokémon werde ich nicht spielen, ich werde sie fangen. Das ist eigentlich meine Aufgabe hier, alles durchzuspielen, das würde ich im normalen Playthrough machen. Das heißt, alle Zusatzstories und alles, inklusive den Missionen, die es später gibt in DLC 2. Ähm, die einzige Ausnahme, wo die Naslock nicht zündet, ist in, den, in der Liga-Top-8-Kampf. Werdet ihr dann sehen. Und am Ende in der Nachstory, nach TLC2, gibt es ein kleines Bonus. ein kleinen Bonus, wenn man alle drei abgeschlossen hat. Würde ich jetzt nicht spoilern, falls es noch nicht so weit seid Die würde ich dann auch machen. Uh, da muss ich jetzt aufpassen. Ich weiß nicht, ich glaube, da ist schon Kampf und Licht. Ich, ich spiele den selber, aber ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall mit Steini raus, der macht weh. Ich schick mal Batman rein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Pampam auch schon Kampf und Licht ist. Ich weiß, Pandago ist es. Mein PvP-Pandago ist da voll dabei, aber ich glaube, Pampam ist nur Kampf. Ja, komm. Viermal. Und fünfmal, yes. Ansonsten, das heißt natürlich für mich auch, dass ich alle belebe. What the fuck? Achso, der tauscht mich aus. Äh, heißt, dass ich alle belebe und so verkaufen werde, logischerweise. Weil ich sie eh nicht benutzen darf, dann habe ich mehr Geld. Boah, sowas ist mega riskant. Theoretisch könnte ich Elektroball mit Donnerwelle kombinieren. Weil Ele Elektroball ist abhängig von der Init im Vergleich zum Gegner und Paralyse verhindern. Also senkt die Init um die Hälfte des Gegners. ich spiele eigentlich eher nur offensiv. Es ist schlau, wegen ein Doppelteam und so zu spielen, aber ich mache es nicht im PvE. Okay. Ah ja, wir haben ja zwei Liga-Karten bekommen noch. Okay. Aber mal, hier sehe ich, wie viel Geld ich habe, ne? 20.000, ja, nix. Aber ich kann nur Pokémon bis Level 20 fangen. Okay, diese Route hier ist abgeklappt. Okay. Ja, und eben die Regel ist, dass ich nicht flüchten darf, was also es echt schwer macht, den Kämpfen. Und meinen Zigzag habe ich getötet vorhin. Finde ich voll doof, aber naja. Hätte ich gern gehabt, eigentlich. Ah ja, und eine Regel ist noch: deswegen ist Onyx halt hier ein bisschen scheiße. Äh, ich darf nichts tauschen. Also halt Onyx bleibt ein Onyx, das wird nicht zu einem Starloss irgendwann. Alles andere ist legitim, also äh, wenn ich zum Beispiel einen Fucano gefangen hätte auf dieser Route, das ist möglich, dann hätte ich ein Arcani machen können mit einem Feuerstein. Hätte ich noch nicht gemacht, wegen Flammenblitz. Wobei ich glaube, ich kann den über den Attacken der Arena holen. Ähm, aber ja. Level-Item, alles legitim, sobald es einen Tausch gibt, nicht. Oh, ich muss ein bisschen gucken. Eigentlich sollte ich leveln, aber ich will nicht allzu viel hier kämpfen. Vor sollte ich mal heilen, nicht speichern. Ich mach da mal einen Trank rein. Und auf Batman. Nice. Ja, und einfach mal so nebenbei. Ich wollte einfach die Regeln, sie stehen eh alle unten nochmal. Das sind meine Pokémon, die ich auf der Seite habe. Die würde ich dann benutzen, wenn eines von diesen hier stirbt. Das sind meine Pokémon, die schon gestorben sind. <lacht> äh, plus zwei Raffel. Die stehen für Jobs bereit. Das ist wirklich nur so ein Job-Ding dann. Schüler Joby. Joby. Joby, was auch immer. Dann sollte ich sterben, lösche ich natürlich meinen Spielstand und fange von neuem an. Eigentlich, eigentlich klar, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist voll riskant, weil Steini ist ja ne? äh, Knosp ist ja kein Käfer, sondern ein Pflanzentyp. Ich habe das jetzt irgendwie verwechselt. Äh, ja, ich gehe mal raus. <lacht> Der hat jetzt Pflücker gelernt. Micro sollte sich vielleicht auch mal bald entwickeln, vielleicht. Ja, und eben deine Raids mache ich nach eigenem Ermessen. Ich spreche einen Raid an, weil ich Watt sammle. Wenn ich dann sehe, ja, ich mache das Pokémon, dann mache ich den Raid. Wie gesagt, die Pokémon darf ich fangen, ich darf sie aber nicht benutzen, nur für Jobs. Und das Risiko ist, wenn ich in einem Raid sterbe und tot bleibe, wenn der Raid beendet wird. Also wenn ich aus dem Raid rauskomme mein Pokémon ist besiegt, zählt es für die Naslog-Challenge. Aber wenn es im Raid stirbt, eine Runde vorbeigeht und es wieder aufersteht, zählt es nicht. Das habe ich einfach als Bonus für mich dazu gemacht. Kann aber halt sein, dass ich der vierte Kill bin in einem Raid, das passiert ziemlich oft hier. Ähm, deswegen, wenn ich der vierte Kill bin und dann rausfliege, ist mein Pokémon besiegt und somit fertig. Das sind auch so diese Regeln, die man vielleicht erwähnen sollte. Wenn ihr andere Ideen habt oder so, oder sagt, ja, das klingt jetzt alles schwer oder zu einfach, macht mal weiter. Dann dürft ihr das gerne schreiben. Wenn ich sterbe, mache ich das neu oder vielleicht mache ich was anderes später nochmal. Arena Challenger, ja, ich gibt das, das ein bisschen hier jetzt, weil Hopp ist vorangegangen. Ich lese es und dann fasse ich zusammen. Fette Fabrik, eine Mine. Okay, ja, sie fördern Erz für Energie aus der Mine raus. Logisch. Eigentlich. Cool. Und Fluchtzeil ist es nicht mehr ein One-of-Item, sondern es ist ein Basis-Item. Das kann ich jetzt immer benutzen. Und sie haben mich geheilt. Cool. Was ich noch machen muss in der Boutique ist, meine Augen zu ändern. Ich mag die Augen, die grauen. Aber ich habe ich hab mir eine feurig-roten Augen fast lieber. Ein klonket. Steinfeuer, Super-Pokémon, habe ich Storymaster gespielt, weil ich habe in, in meinem Story-Run, habe ich ein Gala only gemacht, also ich darf keine alten Pokémon spielen, sondern nur neue. Das hat es ein bisschen eingeschränkt, zum Beispiel auch mit Wasser-Pokémon, weil das einzige Wasser-Pokémon, das mir gerade so in Sinn kommt, neben Memeon, ist dann äh, Kamehabs. Und das heißt, ich durfte kein Wingal spielen, kein Milotic, kein Garados, gar nichts, weil es nicht nicht ab pokémon sind. Ja, und dann habe ich Kamehaps gespielt. Und irgendwann habe ich dann gar kein Wasser mehr gespielt. <lacht> Weil ich habe dann gemerkt, ich habe den Typenabdeckung, die Wasser hat, habe ich anders verteilt. Gegen Feuer habe ich Gestein. Gegen Stein habe ich Pflanze und alles andere und Kampf und alles. Und Boden. Habe ich Kamehaps wieder rausgeworfen. Also Kamal hat mir dann das war galaschig bei mir, hat mir dann nur kurz geholfen in der einen Arena. Und das war's dann auch schon. Ja, neben die Regel, dass ich nicht flüchten kann, macht das Ganze tatsächlich noch recht schwer teilweise. Botockel hat mich vorhin fast ge äh, gehittet. Botockel hat mir drei von sechs Teammembern weggenommen schon. Und ja, ich muss auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Oh, ich bin schneller, okay. Und nichts überrascht mich. Okay, da hat ein Plus auf Init durchs Wesen. Das macht aber noch nicht so viel aus, eigentlich, in diesem niedrigen Bereich. Das glaube ich, Plus ein Init oder so. Also es sind Plus 10%. Das sind bei 12 Init-Base sind das Plus 1,2, also 1%. Bei 25 endet es dann halt, er geht auf 27 hoch oder so, 28 höchstens. Ist halt in diesem Bereich hier unten noch mega wichtig, diese 1-2 Punkte, später oben ist es dann, was das Pokémon überhaupt kann halt. Vielleicht kann halt ein Pokémon, das nur eine Base End von 100 hat, mit dem Wesen und Züchten maximal auf 150 plus 15 auf 170 hochzüchten, wenn ich ein komplettes Init-Investment habe. Aber ob es das wert ist, da muss nur ein Pokémon kommen, das halt eine Base-Init von 120 hat. Amphira ist zu schlimm, mein Amphira hat eine Init von 190 oder so. Gengar ist noch ein bisschen schneller. Paralysiert, jetzt kriegt er jede Runde Schaden. Muss ich nur noch gucken, was ich jetzt noch reinschicke. Weil Onyx macht nicht so viel Damage momentan. Ein Raffel zu killen, gibt halt Bonus auf, In äh, auf Defense nicht auf. Was so ist das? Ich schicke Pika rein. Energieball klärt das schon alles so langsam, zum Glück. Ich glaube, Sonne-Mond war die, die von allen Sonne-Mond-Pokémon war irgendwie... Also Alola äh, waren sehr wenige mit einer hohen Elite dabei. Die waren eher bulky oder lang und langsam halt für Bizarro-Teams. Und ja, vielleicht mache ich dann, wenn ich hier fertig bin mit meinem... Nasslock-Runner so nebenbei, mache ich mal ein paar PvP-Matches, weil ich bin online nicht so viel unterwegs. Ich habe meinen... PvE Tower habe ich hochgezogen, für die GP Online habe ich mich noch nicht hochgespielt, da hätte ich noch ein, zwei interessante Teams, die ich machen kann. Vielleicht mache ich das mal. Würde ich natürlich dann aufnehmen, wahrscheinlich. Das mal, lassen wir mal sein. Sieben Frage, ja, Sinel, nice. Oh, uh, war die nicht... Genau, aber die war nicht so stark. Die hat, glaube ich, nur eine Base-Stärke von 10 oder 15. Haut aber pro Teamkollege einmal zu. Aber die hat kaum Stärke. Ich könnte einen Energiefokus auf jemanden spielen. Jetzt flauschen noch Platz für Energiefokus. Critten ist immer gut. Ja, komm, wir nehmen Rutenschlag raus für einen Energiefokus. Ich hoffe einfach, ich krieg jetzt keine Galaporenta. Weil das müsste ich mit Energiefokus mal eben schnell für einen Lauchzelot machen dann. Und der Pony wie cool. Habe ich gedamagte Pokémon? Nein, gut. Levelmäßig. Ich mache mal was anderes nach oben, wenn es geht. Nope. Oh, nix bleibt. Ich stelle sowohl Briefe als auch Niederlagen zu. Na klar, na klar. Klar, logisch. Peter! Okay, es ist einfach schwächer als das, was mich besiegt hat. Das Wilde war 15, das ist Level 14. Ich mache trotzdem Pika mit Energie bei. ist glaube ich auch nicht so schnell. Das Geschenk hat einfach so einen guten Damage Output teilweise. Ich glaube eine 25% Chance auf einen hohen Damage Output, 50% auf einen niedrigen und 25% auf einen Heal oder sowas. Ja, genau. Das ist so lächerlich, was diese Attacke macht oder machen kann. Und die Signature-Attack von ihm einfach. Okay, außer Vanilla haben jetzt alle ein Update, also ein Level-Up. Und Heslon halt, aber Heslon ist eh schon höher als Vanilla. Nee, coole Augen finde ich doof. Ich guck mal kurz die Raid von Botogles' Geschenk an. Wo ist das Geschenk da? Ah, der hat mit Level 25 noch Bohrschnabel gelernt und alles andere müsste man über Themen machen. Okay, hier die Wahrscheinlichkeit für den Effekt Stärke 40 ist bei 40 Stärke 80 bei 30 und Stärke 120 bei 10 20 geht auf den Heal beim Gegner, der die 25 Prozent des gegnerischen Full Life wiederherstellt. Also ein 120er Stärke auf diesem Level ist halt schon brutal hoch, ne? Das hat mir vorher nämlich auch die Pokémon gekostet. Ziemlich sicher da war einer dabei. Hi. Ich soll vielleicht noch äh, Vanilla nach vorne rennen äh, setzen? Rennen. Wow. Thermopod. Thermopod ist Feuerkäfer, oder der stirbt unter dem Stein. Sorry. Ich meinte, Galat also Gelatini muss sich recht weit bringen, bis er sich entwickelt, meinte ich vom Level her. Ich kenne die ganzen Werte nicht genau auswendig, aber ich meinte, dass der erste Entwicklung kommt zwischen Level 30 und 40 und die zweite zwischen 40 und 50 irgendwo. Ja, okay, ich schmeiße ihn einfach ein bisschen in die Luft. Danach heil ich den. Ich müsste ein bisschen trainieren gehen, mal endlich. Weil momentan werde ich noch brutal verhauen von allem. Weil ich rushe. Ja. Natürlich. Nur deswegen hast du jetzt verloren. Mal kurz. Wenn ich hier trainieren will, welches Pokémon setze ich denn nach vorne? Was hat einen guten Angriff gegen Feuer und Gestein? Echt gar nichts. Ich kann es mal mit Gelatini probieren. Hoffen, dass mir der nicht gleich abkratzt. Hier darf ich eh nichts mehr fangen. Ich würde eigentlich gerne mal ein bisschen noch leveln kurz nebenbei. Sorry, wenn das jetzt so lange dauert dann, aber.. Ja, danke Controller. Mach halt einen Verhühner leck. Ja, Ende Monats, das ist genau ein bisschen mehr bei mir. Aber ich habe diesen Monat halt eben Schwer, äh, gehol äh, Schwert geholt und die DLC dazu, damit ich das hier machen kann. Okay, das könnte ein bisschen dauern. Die Frage ist, ob ich auch Raiden gehen will später noch. Ich kann einfach weiterkommen. Ich glaube, die heilt mich hier. Hallo. Ja genau. Super nett. Dann gehen wir mal rein. Was sehen wir als erstes? Ein Klonket oder ein Dikter? Ja. Klonket war zuerst gespawnt oder ich habe Dikter glaube ich erst nachher gesehen. Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass Clonke zuerst war. Au, au, au, au, au, au, au. Ich weiß. Ich habe vergessen, den Flottball zu werfen, First Run natürlich. Wenn das Katapult critet, dann habe ich ein Problem. Okay, und hier sollten, glaube ich, so Staubwölkchen auftauchen. Oh oh. Wenn da nicht drin bleibt, ist mein Gelatini weg. Also mein Vanilla. Das wird einfach Dwayne. Wegen Dwayne the Rock Johnson, dieses... Ich weiß nicht, wie schreibt man den so? Mit Y? Schreibt man den mit Y oder mit I? Ich muss das kurz nachgucken. Ja, ich habe recht. Ich habe recht. So, und das weiblich. Natürlich ist Dwayne weiblich. Okay, Dick da ist das nächste, da muss ich kämpfen. Ich hätte heilen sollen. Äh, was schicken mir rein? <lacht> ich glaube, ich gebe dir einen highlight Das ist eigentlich Schwebe drauf. Komm, riskant. Ich glaube, ich habe vorhin mal geguckt. Ah, bei Hagel ist er auch, das ich erhöht. Okay, Steini hat einen KO-Attack-Schutz, das ist gut. Ich hätte auch gegen da nichts gehabt übrigens, Dick finde ich ganz lustig eigentlich. Aber, ja, ich habe jetzt Herr Klonke zuerst gesehen. Ich finde beide Optionen legitim. Ist doof. Jetzt muss ich kurz gucken, eigentlich müsste eine Staubwolke auftauchen. Ne, das sind die normalen Spawns. Hier fährt später ein Waggon durch, meinte ich. Okay, wie sieht mein Team aus? Vanilla ne, ist hier die beste Option halt für den Anfang. Ich muss ihn jetzt ein bisschen heilen, auch wenn es nicht ganz voll heilt. Ja, wenn es hier keine Random Spawns gibt, dann habe ich Pech gehabt, dann gibt es nur ein Pokémon. Einfach mal das so am, am Rand der Wind. Ich sage jetzt nicht am Schluss, jo, ich, ich fange jetzt zwei. Ich habe es mir gerade überlegt, aber nee. Regel 1 ist eins Wild und 1 Random Spawn. Und wenn der Random Spawn nicht passiert, dann ist Pech gewesen. Sollte ich übrigens ein Ninjask bekommen, dann. Also ein Linkada. Das gibt's. Dann würde ich mir beides machen, weil Ninjatom ist cool. Ich spiele Ninjatom im PvP. Und Ninjatom ist halt ein Risikoding, ne? Felswurf wäre cool, vielleicht. Ich guck mal kurz nachher. Vielleicht nicht mal auf Onyx, obwohl Onyx da mit dem Stab natürlich Mega-Bonus hätte. Genauigkeit 90 ist sogar noch machbar. Komm, ich schmeiß den Klammergriff raus. Cool. Habe ich eigentlich schon tragbare Items neben diesem Zauberwasser? Ne, habe ich nicht. Alles klar. Ja, Random Spawns sind nicht so hier. Hi. Ich finde irgendwie die ganze Gegend... Sonne Mond hat mich recht gestört, weil es sehr statisch wirkt und so und... Auch wenn es Open war, ein bisschen besser als XY noch mit dem Herumlaufen... ...fand ich XY cool. Aber einfach. Omega Alpha fand ich halt mega cool, weil es das Remake war mit allem... Omega Alpha hat viel gut gemacht. Eigentlich fast alles gut gemacht, finde ich. Und Sun Moon war halt einfach lame. Ich mochte die Umgebung, aber... Und ich mochte, dass man keine Faums mehr haben musste. Es hat es zwar noch einfacher gemacht, aber musste keine Foul-Moves mehr wasten. Das fand ich ganz angenehm. Danke, Controller. Ich habe einfach ein Handicap drin, das ist toll. <lacht> Ja, ich habe mir zwei Set Joy-Cons geholt schon und beide sind so. Die anderen sind in der Switch am Laden, sind ein bisschen beide so. Das ist voll dumm. Oh, oh, oh, oh. der hat wehgetan. Offenlegung, was macht Offenlegung nochmal? Oh, aber keiner spielt für den PVE. Außer ich. Nur im Double, im Single lohnt sich nicht. Das ist halt einfach so. Crit, Crit. Okay, er bekommt ein Level Up, deswegen wird er immer stärker, aber... Crit wäre doch zu schön gewesen. Es kann sein, dass der Kampfstil äh, folgend einfach zu schwer ist noch. Aber ich finde... Irgendwie gibt es halt noch ein Zusatzding. Ich habe gerade alles reingeklatscht, was mir eingefallen ist, was es schwerer macht. Und ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde irgendwann. Ich hoffe nicht. Okay, Nee, nee, nee. Darf ich darf ja eh nicht fliehen, also von daher. Ah, ja, stimmt, das war Horrorblick. Sieht schon ganz stabil aus, mein Team langsam. Wo sind die Tränke? so äh, wir gehen weiter in der Höhle. Vanilla wird jetzt noch ein bisschen gelevelt Hoffe ich. Dass es keine random Encounter gibt, ist halt ein bisschen schade, aber ist halt so. Ich muss jetzt nur schon überlegen, ich weiß, soll ich das jetzt Nuzlocke machen, muss ich das ein bisschen anders planen. Ich kann nicht einfach sagen, ich guck mal, was passiert. Aber das Problem ist, dass der Dude Feen-Pokémon spielt. Und Feen haben halt nur die Schwäche ähm, Stahl und Gift. Das meiste davon ist danach neutral. Kampf und Unlicht machen glaube ich halben Schaden und Drache macht gar nichts. logischerweise. Nice. Meist Höhner, Verhöhner raus für Lawine. Ja, irgendwas um den 30er, 40er Bereich rum waren beide Entwicklungen. Ich habe es gezüchtet für ein PvP, fürs Hagel-Team, das ich nie gespielt habe schlussendlich. Ich weiß es nicht mehr. Okay, Lawine macht jetzt Double Damage, weil ich nachher angegriffen habe. Das ist schon mal etwas. Das war mein Magen. Ich glaube, man hat es nicht gehört. Ne, ist mein Team, die kriegst du nicht. Dankeschön. schmeiß wir Tränke rein. Passt schon. Ich glaube, die Freundschaft erhöht sich auch, wenn ich Tränke nehme. Ach, da ist das Waggon. Du suchst Items sind zwei Meter rechts von dir liegt eins, aber so okay. also links von ihm gesinnt. klonkelt Ich hoffe, dass er keine Nitro-Ladung Nitroladung mein Arm. Ich weiß nicht, was los ist, meine Schuld ist vor der Marsch. Nice. Ach, das war's schon. Ich glaube, das Eis-Init, äh, die, die Ausweichchance wird später zu Hagelalarm, was echt ein Problem werden kann. Weil das würde bedeuten, dass immer, wenn Gelatine in den Kampf kommt, es anfängt zu hageln für 5 Runden. Jojo, yo, yo, Betis. Bist du wieder hier durch? So, ja, klar. Der will alle Wunschsterne haben und deswegen fängt er mit allen Stress an. Okay. Er fühlt sich auf jeden Fall wichtiger, weil er vom Präsidenten persönlich aus der Welt wurde und nicht vom Champ. Und sagt, jo, der Präsident ist wichtiger als der Champ. Und da habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gefreut, dass das Vieh drin ist, weil ich mag das. Vom Zytomega finde ich voll cool. Ja, Gelatin ist echt langsam. Ich hoffe, ich kann ihn zu lang carryen, bis er sich entwickelt. Weil er kriegt echt einen guten Defense-Wert, wenn, wenn ich ihn hochkriege, aber... Wenn er vorher stirbt, ist scheiße. Er ja, spielt noch Psycho am Anfang. Erst, äh, ah, erst wenn er spät... Ja, erst später. Angriff von Defenstown. Was eigentlich voll der Witz ist, weil er ein Special Team hat. Und er macht äh, physischen... runter. Okay, er spielt Klaps deswegen. Lol, Pokémon können noch nicht viel. Die Fähigkeit finde ich voll geil. Immer wenn ein Wert gesenkt wird, kriegt er plus 2 auf Special Attack. Und Käfertrutz senkt halt safe 1 Special Attack, das heißt, er kriegt immer plus 1 aus jedem Käfertrutz raus. Das ist voll gut. Lavados hat eine, F also das äh, Galar Labadors hat eine Fähigkeit, die ich nicht so gut finde. Das ist, wenn er auf 50% KP geht, wird sein Angriff um 1 geboostet. Das ist halt so meh. Ah Primova ist süß, ich mag das. Okay. Ja ja, ich weiß. Er hat nicht ernst gemacht, klar. Sonst noch was hier drin? Nee. Okay, bevor wir rausgehen, würde ich sagen, beende ich mal die Folge und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Ich muss ganz kurz noch was gucken. Doch, okay, das ist die neue Route, alles klar. Also, bis zum nächsten Mal, cheerio.